Schwarmkommunikation bei Blitzlichtfischen. Wir bereiten unseren neuen Podcast "Expedition in die Forschung vor und du bestimmst mit, wo es hingeht. Vielleicht hierhin. Fische suchen oft Schutz in der Masse. Sie kommen dicht zusammen, koordinieren ihre Bewegung und bilden so einen Schwarm. Blitzlichtfische bewegen sich zudem in der Dunkelheit. Ihren Namen verdanken sie einem Leuchtorgan, mit dem sie Blinkmuster erzeugen können. Dabei dienen die Leuchtsignale nicht nur dazu, sich gegenseitig zu finden, wie das Team um Peter Jägers und Stefan Herlitze von der Uni Bochum herausfand. Im Experimentiertank näherten die Tiere sich einer Blitzlichtattrappe vor allem bei schneller Blinkrate. In freier Wildbahn erzeugten die Tiere dann eine hohe Blinkrate, wenn sie gestresst waren. So könnten die Tiere bei Nacht oder in der Tiefsee Gefahr miteinander kommunizieren und dann koordiniert dichter zusammenrücken. Wollt ihr eine Folge zu diesem Thema, dann teilt diesen Beitrag und taggt at Tschüss. Tschö!